Hallo zusammen, ich bin Janett, das ist der Ridwan. Wir sind Polymechaniker bei der Firma Medmix. Wir zeigen euch heute unseren Alltag. In der Grundausbildung wird mehrheitlich mit konventionellen Maschinen geschafft. Da macht man noch viel Arbeit von Hand. Später schaffen wir viel auf Computer gesteuerte Maschinen. Die programmieren wir mit spezieller Software am PC. An unserem Beruf gefällt mir, dass wir eine vielseitige Arbeit haben und wir Kopf und Hände brauchen, um etwas zu leisten. Wir müssen auch sehr präzise schaffen. Stellen euch einen Millimeter vor und teilen den durch 100. So genau schaffen wir, und manchmal sogar noch genauer. Es fasziniert mich, wie aus einem einfachen Stück Metall ein so präzises Teil entsteht. Ich habe mich für MedMix entschieden, weil ich eine top moderne Maschine arbeiten darf. Das Ausbildungsprogramm ist vielfältig. Man kriegt einen guten Einblick in verschiedene Abteilungen. Falls man dieses Interesse geweckt haben, dann verschafft ihr doch selber einen Einblick und kommt bei uns schnuppern.